Herzlich Willkommen bei der IHD Schädlingsbekämpfung und Taubenabwehr in Nürnberg. Wir haben es uns zu unserer Aufgabe gemacht, Ihre Privat- und Geschäftsräume schädlingsfrei zu halten. Insbesondere die Bekämpfung von Schaben, Ratten, Mäusen, Bettwanzen, Wespen, Madern, Tauben und Vögeln gehört in unsere Expertenhände. Nach erfolgter Bestimmung des Schädlings entwickeln wir mit Ihnen ein stimmiges, zielgerichtetes Behandlungskonzept und lösen ihr Problem nachhaltig. Hochqualifizierte, erfahrene Mitarbeiter mit modernster Ausstattung und Methoden garantieren Ihnen höchste Qualität in kürzester Zeit. Schädlingsbekämpfung ist Vertrauens- und Expertensache. Daher zögern Sie nicht, uns anzurufen.